Willkommen zu unserer Coffee Lecture. Das Thema Fake News lässt uns einfach nicht los, besonders in Zeiten Coronas. Wir haben uns bereits damit beschäftigt, wie man Fake News erkennen kann und warum wir anfällig für Fake News sind. Heute setzen wir eine philosophische Brille auf und betrachten, wie sich die Produktion, der Konsum oder das Verbreiten von Fake News moralisch rechtfertigen lassen. Zuerst widmen wir uns dem Gegenstand unserer ethischen Betrachtung, Fake News. Hier sehen wir ein Beispiel für einen journalistischen Irrtum. Nicht immer ist er quantitativ fassbar. In Deutschland gibt es einen zivilrechtlich abgeleiteten Anspruch auf Richtigstellung in der Medienberichterstattung. Deutsche Medien dürfen also nicht einfach Falschmeldungen verbreiten. Trotzdem kann solch ein Fehler Einfluss auf die Meinungsbildung haben, zum Beispiel wenn in Krisenzeiten die Stimmung kippen kann. Im vorliegenden Fall würden wir nicht von Fake News sprechen. Auch dieses Beispiel, in dem ein Forschungsirrtum in den Medien wiedergegeben wird, ist nicht das, was wir unter Fake News verstehen. Und auch hier war kein böser Wille am Werk. Wer hätte das vorhersehen können? Der Hashtag Now Thatcher is dead wurde 2013 anlässlich des Todes Margaret Thatchers ins Leben gerufen. Er löste ein verwirrtes Medienecho auf der anderen Seite des Atlantiks aus, wo der Hashtag als Now That Cher is Dead gelesen wurde. Die Sängerin Cher erfuhr von ihrem vermeintlichen Ableben aus den Medien. Eine skurrile und morbide Anekdote, ja, aber nicht Fake News. Bei der schwer zurückzuverfolgenden Nachricht, dass das Mobilfunknetz Corona übertrage, handelte es sich dem heutigen Kenntnisstand nach sehr wohl um Fake News. Es gilt als sicher, dass die Aussage vorsätzlich und systematisch gestreut wurde. Jedenfalls handelt es sich hier nicht um ein Irrtum oder einen Zufall. Oft ist das in der Gegenwart kaum oder nicht möglich, die sogenannte Provenienz einzuschätzen. Hier sehen wir nicht die Fake News selbst, sondern eine Aufklärungskampagne der Weltgesundheitsorganisation. Man kann darin ein dunkles Omen sehen, dass die WHO in Zugzwang gerät, auf diese Gerüchte einzugehen. Fake News ist ein weit diskutierter Begriff, für den es keine einheitliche Definition gibt. Es gibt jedoch einen weiten Konsens in der Philosophie und in den Medienwissenschaften bezüglich der grundlegenden Eigenschaften. Einerseits imitieren sie die traditionelle Berichterstattung, schummeln dabei aber verzerrte oder falsche Inhalte unter. Andererseits wird der Begriff verwendet, um jedwede unliebsame Berichterstattung zu diskreditieren. Diese Bedeutung vernachlässigen wir in unserer Betrachtung. Fake News sind eine bizarre Ausübung der Meinungsfreiheit. Doch nur weil sie legal sind, müssen sie noch lange nicht legitim sein, also rechtmäßig gemäß unserer ungeschriebenen Werte und Normen. Um zu verstehen, ob Fake News richtig oder falsch, gut oder böse sind, schauen wir uns den beabsichtigten Zweck, die Wahl des Mittels, also Fake News, und die Konsequenzen an. Wenn das mal so einfach wäre, eine der härtesten Lektionen unserer Kindheit ist, dass richtig oder falsch manchmal eine Frage der Sichtweise ist. Und noch schlimmer, eine eindeutige Wahrheit gibt es selten. Was richtig und was falsch ist, beschäftigt Philosophen seit Jahrtausenden. Daraus gingen viele ethische Theorien hervor. Unserer Triade aus Absicht, Handlung und Folge stehen jeweils drei Strömungen gegenüber Gesinnungsethiken, bei denen die Intention in die Bewertung einfließt, deontologische Ethiken, nach denen Handlungen isoliert betrachtet einen Wert haben, und Konsequentialismus, der eine Handlung an ihren Folgen misst. Wir stecken bereits mitten in der Ethik drin, untiefen und unschärfen eingeschlossen. Im Folgenden gilt, dass es auch andere Perspektiven und Argumentationen geben kann. Unser Ziel ist nicht eine umfassende Diskussion, sondern ein Aufwecken des kritischen Geistes und der Neugier. Wir betrachten drei Akte rund um Fake News, die wir moralisch einordnen wollen die Produktion, also das Erstellen und Initiale veröffentlichen, den Konsum, zum Beispiel in sozialen Netzwerken, und die Verbreitung, beispielsweise durch Teilen in sozialen Netzwerken oder das Verfechten auf Demonstrationen. Zuerst schauen wir uns ein Motiv an, das einerseits einen Vergeltungsgedanken nährt, andererseits sozialen Anschluss in der Verbitterung sucht. Die Produktion von Fake News ist in diesem Fall ein Ausdruck von hochgekochter Enttäuschung. Nimmt man sich vor allem der Absicht an, sozialen Halt zu finden, könnte man hier von einer hedonistischen Handlung sprechen, die den Schmerz lindern und das eigene Wohl fördern möchte. Eine passendere ethische Theorie ist für mich jedoch der ethische Egoismus. Danach gibt die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse das gebotene Handeln vor. Berühmte Vertreterin dieser Theorie ist die polarisierende Schriftstellerin Ayn Rand, Sie formulierte ihre Objektivismus genannte Weltanschauung vor allem in ihrem Roman Atlas Shrugged. Der Mensch entfaltet sich am besten in einem zügellosen Kapitalismus, in dem er auf rationale Weise nur seine Interessen durchsetzt. In dieser Aussage wird deutlich, dass es durchaus ein Unrechtsbewusstsein gibt, Fake News zu produzieren. Allerdings zwingen einen die Umstände zu einer Art Notwehr. Max Weber prägte die Verantwortungsethik welche das Ziel und die Verantwortbarkeit in der Wahl der Mittel ins Zentrum rückt. Darf ich unmoralisch handeln, um ein höheres Gut zu bewahren? Man könnte in diesem Zusammenhang auch von Erfolgsethik sprechen, die eine Handlung rückwirkend mit dem Ausgang beurteilt. Der Utilitarismus ist eine andere Spielart des Konsequentialismus. Mit der Redewendung »Der Zweck heiligt die Mittel« spukt er auch in unserem Alltag herum. Pragmatismus ist angewandter Utilitarismus, könnte man meinen. Ganz so einfach ist es aber nicht. Im Gegensatz zum ethischen Egoismus bezieht sich der Utilitarismus stets auf ein Gesamtwohl, also das Wohl aller, das es zu maximieren gilt. Das ist hier schön illustriert. Es gibt eine Überzeugung, dass ein Schaden für alle entsteht, den es zu verhindern oder vermindern gilt. Denken wir an eine Treufabrik, so könnte uns auch diese Aussage begegnen. Leidenschaftslos macht jemand seine Arbeit und schiebt die Verantwortung von sich weg. Darf man das? Auch hier könnte man den Utilitarismus heranziehen. Glaubt man, dass die Arbeit wenig Schaden anrichtet, während es für sich und die Angehörigen den Lebensunterhalt sichert, wäre dieses Szenario mit ein bisschen Zähneknirschen moralisch gerechtfertigt. Häufig begegnet uns die Meinung, dass die Mainstream-Medien Opium fürs Volk oder eben Lügenpresse seien. Reift dies tatsächlich zur Überzeugung, ist es sogar geboten, das eigene Schicksal mutig in die Hand zu nehmen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Da hatten wir gerade Tugenden, Mut, Wahrheitsliebe. Solch eine Integrität an sich kann schon eine Ethik begründen, eine der bekanntesten sogar, nämlich die nekomarische Ethik des Aristoteles. Das Wort geboten ist gerade gefallen. Wenn es moralisch geboten scheint, etwas zu tun, landen wir schnell bei der Pflichtethik. Am bekanntesten ist der kategorische Imperativ von Immanuel Kant. Der Philosoph hatte die Seele eines Mathematikers und suchte quasi nach einem unumstößlichen Naturgesetz für richtige und falsche Handlungen. Eine moderne Auslegung liefert die Diskurstheorie oder Konsenstheorie der Wahrheit geprägt vom nun 91-jährigen Jürgen Habermas, auf den wir leider viel zu wenig hören. Konsenstheorie der Wahrheit möchte natürlich nicht Fakten einer demokratischen Abstimmung unterwerfen. Vielmehr ist es eine Antwort auf den kalten Positivismus, der ethische Fragestellungen als emotionales Rauschen abstempelt. Die Diskurstheorie ist eine gemeinsame Wahrheitsfindung mit argumentativen Mitteln. Auch wenn es naiv klingt, nach dieser Auslegung könnte man der Verfasserin hier die Bereitschaft unterstellen, einen Schritt auf den Mainstream zuzugehen, im Sinne einer gemeinsamen Berichterstattung. Ohne Lametta werden Fake News als Instrument im politischen Machtspiel dargestellt. Wenn jedes Mittel jenseits spießiger Kategorien wie Recht und Moral erlaubt ist, haben wir es mit Machiavellismus zu tun, benannt nach dem Tausendsasser Niccolò Machiavelli. Der Staatsphilosoph löst bis heute mit seiner kühlen Machtanalyse und den Ableitungen für gelingende Staatsführung Beißreflexe aus. Fun Fact, diese Theorie ist mehr nach dem Image Machiavellis benannt, statt nach der Philosophie, die in Teilen besser ist als ihr Ruf, nur eben nicht menschennah. Jetzt nehmen wir uns der Menschen an, die Fake News lesen, hören oder anschauen. Warum machen die das? Vielen von uns sind schon Fake News begegnet, und wir haben sie nur nicht erkannt. Diesen Fall wollen wir hier aber gar nicht betrachten. Vielmehr geht es darum, ihnen trotz ihres Etiketts Glauben zu schenken. Gerade kulturelle Bildung, auch in einer Subkultur zum Beispiel, kann als tugendhaft erachtet werden. Dann ist es geradezu geboten, sich damit auseinanderzusetzen. Auch denkbar wäre hier der Ansatz der Pflichtethik. Und wie schon vorgestellt, kann auch die Diskurstheorie eine Rolle spielen. Welche Argumente gibt es noch da draußen und wie finde ich mich in ihnen wieder? Wer Fake News konsumiert, ist nicht unbedingt Konsens abgeneigt. Unter Umständen soll im Konsens einfach nur die persönliche Situation stärker berücksichtigt werden. Zugegebenermaßen ist diese Interpretation hier ein bisschen weit hergeholt. Man fühlt sich einfach besser, wenn Fake News einen ansprechen. Sei es, weil man ihnen Glauben schenkt oder weil sie eine Form der Realsatire darstellen. Anders als der oberflächliche Hedonismus geht es bei der Eudaimonie um nicht weniger als gleich das ganze Lebensglück. Und soziale Einbettung und das Gefühl, ein geistiges Zuhause zu haben, wie hier angedeutet, sind die halbe Miete. Aber natürlich können wir auch wieder den ethischen Egoismus heranziehen. Er wird uns eh nicht das letzte Mal begegnet sein. Nachvollziehbar finde ich dieses Szenario, dass ich mich einem nahestehenden Mitmenschen zuliebe mit Fake News auseinandersetze, die er mit mir teilt. Wer wie ich chronisch hoffnungsfroh ist, gibt ihn nicht verloren und versucht, sich argumentativ mit seiner Haltung auseinanderzusetzen. Und frei nach Proust geht es nicht darum, den anderen zu überzeugen, sondern eine neue Sicht auf die Welt zu gewinnen. Und das ist genau die Wunschvorstellung der Diskurstheorie. An dieser Stelle kommen wir ohne den scheinbar misanthropischen Arthur Schopenhauer nicht aus. Es mag überraschen, dass ausgerechnet er der Welt eine Mitleidsethik schenkte. Nach Schopenhauer ist uneigennütziges Handeln damit zu erklären, dass wir unser eigenes Leiden im Anderen wiedererkennen. Ein optimistischerer Philosoph hätte vielleicht Mitgefühl gesagt und ein modernerer Empathie. Und genau das motiviert an dieser Stelle die Auseinandersetzung mit Fake News. Reduziert man die Aussage darauf, die Allgemeinbildung zu kultivieren, dann könnte man das auf die Pflichtethik herunterbrechen. Der voyeuristisch anmutende Nachsatz allerdings klingt dann doch wieder nach einem Ego-Boost mit einer Prise Hedonismus. Zum Schluss wenden wir uns denen zu, die Fake News absichtlich weiterverbreiten. verbreiten. Denen da oben einen Denkzettel zu verpassen, ist so ehrlich wie nebulös. Wenn man das überhaupt irgendwie rechtfertigen kann, dann mit Hedonismus. Und natürlich ist auch hier unser Fake News Joker, der ethische Egoismus, denkbar. Fairerweise sollte man sich klar machen, dass ethischer Egoismus nicht mit schnödem Egoismus gleichzusetzen ist. Handlungen danach zu bewerten, was einem nutzt, ist etwas anderes als wahlloser Ausdruck der Ich-Bezogenheit. Es ist also durchaus angreifbar, ob der ethische Egoismus hier greift. Popularität ist eine bedeutende Quelle von Lustgewinnen. Deswegen kann man Influencern ein bisschen Hedonismus unterstellen. Fake News und Verschwörungstheorien sind leider eine aussichtsreiche Nische, um ein Social Media Starlet zu werden. Hier haben wir das Analogon zur Fake-News-Produktion, um eigene Ziele zu erreichen. Wenn es dem Machtgewinn oder der Machterhaltung dient, ist nach dem Machiavellismus alles erlaubt. Man sagt, der Weg in die Hölle sei gepflastert mit guten Absichten. Fake-News zu teilen, um sie zu entlarven, geht ganz oft nach hinten los. Einer versteht es mal wieder nicht, eine andere scannt nur über den Text und erfasst ihn dann verzerrt. Weil Fake News ja nur bei emotionalen Themen spannend sind, öffnet das Weiterverbreiten in jedem Fall Tür und Tor für Missverständnisse. Dass man es trotzdem tut, kann durch Mitgefühl für die Mitmenschen motiviert sein, wie bereits oben vorgestellt. Plausibler ist ein diskurstheoretischer Ansatz, der zur Diskussion einladen soll. Wer einen starken Sinn für die Wahrheitsfindung hat, kann auch durch Pflicht- oder Tugendethik motiviert sein. Das war jetzt eine Menge. Und dabei handelte es sich nur um eine oberflächlich gestreifte Auswahl. Was machen wir jetzt damit? Wir machen uns klar, trotz der ethischen Erklärungsversuche sind viele Handlungen rund um Fake News vermutlich einfach unmoralisch. Insbesondere, wenn es um die Produktionen geht. Wie sieht für uns als Einzelne ein guter, richtiger Umgang mit Fake News aus? Dazu betrachten wir zum einen die Sachebene. Fake News stets nur quellenfest mit Fakten kontern. Nicht zum Spaß oder zur Läuterung Fake News verbreiten. Sich mit den politischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen in der Medienlandschaft auseinandersetzen. Und Fake News nicht wie Trump als Schimpfwort benutzen für alles, was uns nicht gefällt. Wichtiger ist die emotionale Ebene, da eine Diskussion um Fake News meist ein Symptom für eine tiefergreifende Entfremdung ist. Skepsis oder Dissens bewusst freundlich formulieren nicht eine heimliche Agenda verfolgen. Warum wollen wir darüber reden? Ist es die Freude am intellektuellen Ring oder ist die Toleranzgrenze für spinnerte Mythen erreicht? Am besten vorab kommunizieren, welcher Ausgang okay ist und welcher gar nicht geht. Sollte die Beziehungsebene unter dem Thema angegriffen werden, klar darüber reden und die beiden Kriegsschauplätze voneinander trennen. Fake News sind ein Symptom einer strapazierten Gesellschaft. Es geht weniger darum, mit ihnen umzugehen, als mit den Menschen außerhalb unserer Filterblasen oder Echokammern. Ethik liefert oft eine gute Blaupause für das soziale Miteinander, vor allem wenn es ungemütlich wird. Außerdem vermittelt sie uns einen Eindruck von dem unübersichtlichen Gewirr aus Überzeugungen, Absichten und Werten. Seien es unsere eigenen oder die anderer. Zum Schluss die sympathische Ethik nach Anna aus Frozen. Do the next right thing.